So Freunde, heute zeige ich euch mal ein ganz schnelles Gericht und zwar machen wir das Florentiner Brioche Sandwich. Und zwar frischer Blattspinat, pochiertes Ei, Briochebrot, ein bisschen angetoastet und eine kleine Hollandaise Express dazu. Also das Ganze im schnellen Durchlauf, schaut's an und macht's nach. So Freunde, und so schnell ging unser Florentiner Brioche-Sandwich. Leute, macht's nach. Das Rezept, wenn ihr haben wollt, schreibt mir ganz einfach eine Mail oder wie auch immer. Am Ende ist es sehr einfach zu machen. Der Rizzo ist raus. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Ciao und immer schön Rizzo bleiben. Tschüss.